Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen ja zu diesem Video. Ja, eine Frage, die ich sehr häufig äh, gestellt bekomme, ist, ähm, lohnt sich es eigentlich eigentlich noch im Energiemarkt zu starten? Ähm, ist das Ganze lukrativ? Sind die Provisionen hoch genug? Und ähm, darauf möchte ich jetzt in diesem Video eingehen. Ich werde jetzt gleich die Kamera ausschalten, werde dir gleich ein paar ähm, Dinge zeigen am Rechner, ähm, weil ich habe zu diesem Thema ähm, ja im, weiden, im weitesten Sinne schon, ähm, ja, einiges an Artikel ähm, auf meinem Blog veröffentlicht und möchte da die wichtigen Punkte jetzt für dieses Video quasi die anhand des Blogartikels dann eben zeigen. Ich werde dann die Blogartikel auch unterhalb des Videos dir zur Verfügung stellen, sodass du dir über das gesamte Thema ja einen guten ähm, Überblick verschaffen kannst. Aber auch in diesem Video soll es jetzt darum gehen, ähm, die Thema äh, oder beziehungsweise die Frage zu beantworten, lohnt es sich Strom Gasverträge, Wärmeverträge, lohnt sich die Vermittlung dieser überhaupt noch und wie sieht es mit den Provisionen aus? Also, lass uns mal loslegen. Ich werde jetzt mal hier die Kamera ähm, ausschalten, den Bildschirm mit dir teilen. So, jetzt solltest du eigentlich den Bildschirm sehen. Und lass uns da einfach mal loslegen, warum es sich rentiert und warum es sich lohnt, im Energiemarkt ähm, gerade auch ähm, Network-Marketing zu zu machen und sein eigenes Business in dem Bereich zu starten. Zunächst mal ganz kurz, lass uns auf den Markt eingehen. Der Markt und die steigenden Energiepreise kannst du einfach mal selbst für dich gucken, wenn du mal so die letzten 10, 20 Jahre wie passieren lässt oder halt eben die ähm, Abrechnungen, die du hast, kannst du dir einfach mal zur Hand nehmen, dann wirst du feststellen, dass du, tendenziell ähm, ja steigende mit mit es mit, mit steigenden Energiepreisen zu tun hast ja und ähm Machen wir uns auch nichts vor, Energie wird also immer teurer und das ist natürlich dann für die Menschen schön, wenn sie für das Gleiche, ja, ich sag mal weniger bezahlen müssen. Und das ist wie bei der Tankstelle auch, man freut sich immer, wenn die Spritpreise tief sind, ja, und wenn man fürs das Gleiche ähm, den Tank ähm, einfach voller machen kann. Genau. Ähm, dann der zweite Punkt sind die hohen Provisionen, die es in dieser Branche eben halt gibt. Das liegt halt einfach daran, der Energiemarkt, ja, sei es Strom, Gas, Wärme, ist halt riesig, ja, und dort tummeln sich super viele ähm, Anbieter, die natürlich gerne neue Kunden gewinnen und ähm, überall, wo eine starke Konkurrenz ist, sind natürlich Verkäufer gefragt oder, oder ähm, ja, Unternehmer gefragt, denen es gelingt, ähm, ja, diese Verträge dann auch an den Mann zu bringen. So und und wie gesagt, wo hohe Konkurrenz ist, da gibt es in der Regel dann auch sehr, sehr stark äh, und sehr, sehr gute Provisionen. Ja, und das ähm, ist in dieser Branche der Fall, ähm, wenn du allerdings dich für ein unternehmen entscheidest beziehungsweise ähm, ja in diesem bereich tätig sein willst dann ist es aber wichtig beziehungsweise du bist dann auch gut beraten wenn du nicht nur auf die höhe der abschlussprovision schaust sondern wenn du dir auch äh, anschaust welchen vertriebsweg nutzt denn dein partnerunternehmen ähm, unser partnerunternehmen zum beispiel hast du die möglichkeit zum einen ähm, Direktvertrieb zu machen das heißt du kannst also wirklich klassisch ähm, den aufbau deines kundenstamms betreiben und Du hast aber noch die Möglichkeit, Network Marketing zu nutzen, dir ein Team aufzubauen und daran zu profitieren. Natürlich kann ein Unternehmen nie mehr Provisionen ausschütten, als es dann auch tatsächlich einnimmt und bei, gerade wenn du so eine Kombi hast, Direktvertrieb und Network Marketing, ist es natürlich so, dass die Provision halt auch auf mehrere Ebenen dann verteilt werden muss. Dazu kommen noch Boni, Incentives etc. und deswegen bist du da einfach gut bedient, wenn du dir das ganze Konstrukt anschaust, ja. Es nützt ja auch zum Beispiel nichts, wenn du ähm, irgendwo eine hohe Abschlussprovision für einen Einmalabschluss bekommst ähm, und bei einem anderen, bei einer, bei einer, bei einem anderen Unternehmen hast du dann eben halt auch einen hohen Abschluss, aber du kriegst noch schöne Folgeprovisionen. Klar ist der Abschluss jetzt nicht so hoch wie bei dem ersten Unternehmen, aber durch die durch die Folgeprovision hast du ja, solange der Kunde bezahlt wiederkehrende Einnahmen und das muss man dann halt auch in den Lebenszyklus eines Kunden dann eben ja mit einkalkulieren. Und ähm, dementsprechend sollte man nicht nur, ja, auf die Höhe der Provision schauen, sondern was bietet mir das Unternehmen insgesamt, also Folgeprovision, gute Abschlussprovisionen, ähm, Teamprovision, Teamboni, etc., ja, ähm, genau. Des Weiteren ist natürlich auch, das habe ich immer mal wieder so, wenn es, also manchmal vergleichen Leute ja auch unterschiedliche Branchen miteinander und ja, es gibt Branchen, da gibt es natürlich deutlich höhere Abschlussprovisionen, aber du brauchst halt auch mehr äh, Kundenkontakte, du brauchst mehr Termine, um überhaupt mal zu einem Abschluss zu kommen und deswegen bist du auch da gut bedient, wenn du ähm, ja dir anschaust, okay, wie hoch ist denn ähm, der Wert deiner, de, der Kontakte, die du tust, ja, und bei uns sind Team ist es das so, dass man so durchschnittlich ähm, sagen kann, dass von sieben Terminen ähm, sechs Aufträge zustanden kommen, kommen und das sind in der Regel so vier Kunden. Ja. Ähm, wie kommen so diese Zahlen zustande? Das liegt einfach daran, dass ähm, ja, wenn du jetzt zu einem Kunden gehst, dann kann es natürlich sein, wenn der zum Beispiel ein Eigentum hat, ja, dass du dort zwei Aufträge schreibst. Einmal Strom und einmal Gas oder, oder Wärme. Ja. So, und ähm, wenn du zum Beispiel mal zu einem Unternehmen kommst, wo äh, mehrere Zähler hat, ja, hast du mit einem Kunden gleich mehrere Zähler und so kommen eben diese, ja, ich sag's mal, diese ungeraden äh, Zahlen dementsprechend zustande und deswegen macht es auch Sinn, ja, äh, zu schauen, okay, welchen Wert hat denn, ähm, ja, meine Aktivität pro pro Name, sage ich mal, ja, wenn du zum Beispiel eine Namensliste hast mit zehn Leuten und gehst die alle durch, ja, dann hast du, ähm, da hat jeder Name, ähm, der auf dieser Liste steht, bei uns einen Wert von 52,50, ja, wenn du natürlich 20 Leute hast, wenn du 100 Leute hast, ähm, dann eben mal 52,50, also bei 20 Namen wäre es dann halt eben das Doppelte, also ich denke, du, du weißt, was ich damit meine, ja, und nie, dabei spielt es jetzt erstmal keine Rolle, ob dann der, die Person ähm, oder die oder jeder auf dieser Liste dann Kunde wird, dann das ist einfach der Durchschnitt, ja. Und da ist es natürlich schön, ähm, wenn man dann sieht, mit welchem Zeitaufwand das Ganze vonstatten geht, aber dazu ähm, später gleich noch ein Stück weit mehr. Also ähm, nicht nur die Höhe der Abschlussprovision ist entscheidend, das wollte ich damit einfach nur sagen, sondern es, gehompt, es kommt auf das Gesamtkonstrukt einfach an, ne? Okay. Dann haben wir in dem Markt natürlich ähm, Produkte mit 100 Begehrlichkeit. Das nicht deshalb, weil die Produkte jetzt so super sexy sind, ja, sondern ganz einfach, weil sie äh, jeder nutzt. Ja, also ich persönlich kenne niemanden, der keinen Strom hat, ja, oder äh, Strom nutzt. Und ähm, wenn jemand ähm, ein warmes Zuhause über den Winter haben will, dann nutzt er in der Regel auch ähm, ja Gas, Wärme oder andere. Ähm, ja, Energiequellen halt dementsprechend gut, dann ähm, was auch noch ein schöner äh, Nebeneffekt ist, den man aber gar nicht so vernachlässigen sollte. Das ist der Synergieeffekt mit anderen Unternehmen. Das heißt, du kannst dich in dieser Branche ähm, ja super stark vernetzen und ähm, ja, Partnerschaften in anderen Branchen äh, pflegen, ja, weil die Produkte ähm, im Prinzip für jeden interessant sein können, um ihn ins Produktportfolio mit hinzuzunehmen. Ähm, weil jeder, der jetzt, ich sag mal, mit mit Kunden zu tun hat, sei es Gewerbe- oder Privatkunden, ja, der kann durch, wenn, wenn man es geschickt macht, ähm, das Ganze miteinander verknüpfen. Ja, Ich denke da zum Beispiel klassisch an den Finanzdienstleister, an den Versicherungsmakler, der sowieso bei seinen Kunden vor Ort ist und wenn der natürlich dann, ich sag mal, eine, eine Ersparnis mal mitbringt, ja, dann kann man die Ersparnis entweder verwenden, um, ja, also, man kann es verwenden, um zum Beispiel Mittel freizukriegen, um äh, die eigenen Produkte, ja, quasi zu verkaufen. Man kann es aber auch einfach nutzen, um seinen eigenen äh, Umsatz dementsprechend zu erhöhen und dem Kunden Nachsparnis zu bringen. Äh, man kann es auch mal in, in stono situationen einsetzen, ja, bevor man dann, ich sag mal, ähm, die Lebensversicherung ähm, stilllegt oder irgendwie ähm, welche Versicherung kündigen muss, ähm, dann hier einfach auch mal eine Ersparnis es mit reinbringen, sofern es dann sich um einen ja, vorübergehenden Engpass beim Kunden handelt. Also es gibt super viele Ansatzmöglichkeiten, wenn du da Fragen hast oder, oder Ideen brauchst, dann komm da einfach gerne auf mich zu und wenn du da eine Zusammenarbeit interessiert bist, da findet man dann auch ähm, sicherlich gute äh, Ansatzpunkte, ja, wie man das äh, miteinander kombinieren kann. Also das heißt, ähm, aber auch zu anderen Networkern stehst du nicht in Konkurrenz, sondern ähm, jeder Networker kann im Prinzip die Produkte auch nutzen, um quasi, ja, seinen eigenen Kunden Ersparnisse zu bringen und dann die eigenen Produkte zu verkaufen oder mehr der eigenen Produkte einfach zu verkaufen. Du hast auch eine Arbeitsplatzgarantie, ja, äh, wo gibt es das heute schon noch, also solange die Menschen ein warmes Zuhause haben wollen und solange die Menschen Strom benötigen, ähm, ja, wirst du, zu tun haben und es ist natürlich sehr schön zu wissen wenn man denn äh, ein business in dem bereich aufbaut dass man dann halt auch wenn man nach drei vier fünf oder zehn jahren das ganze dann wirklich so richtig richtig schön zum laufen gebracht hat dass man dann nicht irgendwo von vorne anfangen muss weil der markt kaputt ist sondern dass man weiß man kann hier sehr sehr lange davon profitieren und man muss nicht immer switchen ähm, Flexible Zeitanteilung, klar, auch das ist so ein Punkt, den, wo ich merke, dass der immer größer wird, also klar, bei den meisten geht es auch um das Thema Geld, aber die örtliche und zeitliche ähm, Flexibilität, die ist für viele dann doch auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor geworden in der heutigen Zeit. Dann haben wir ein super einfaches Geschäft, ja. Also, die Leute wissen, wenn sie auf den Lichtschalter drücken, geht das Licht an, wenn sie die Heizung aufdrehen, dann kommt warm, ja, oder dann wird es warm in der Wohnung. Das heißt, man muss es nicht großartig erklären, sondern man kann sich auf das ähm, konzentrieren, um was es geht, den Menschen eine Ersparnis ins Haus bringen und dann ähm, den Sack dann eben halt dementsprechend zumachen. Ja, auch eine hohe Weiterempfehlungsrate, das spricht ebenfalls für sich, weil, ja, wer empfiehlt denn nicht gerne eine Ersparnis weiter, wer empfiehlt nicht gerne ähm, ja, einen Berater weiter, der einem, ja, für die gleiche Leistung ein deutlich besseres Angebot hat machen können. So, es gibt viele, viele äh, Punkte noch, die dafür sprechen, zum Beispiel, dass die meisten Menschen ähm, aktuell noch beim Grundversorger sind. Ähm, circa 70 Prozent zahlen ähm, dementsprechend noch zu viel für ihre Energie. Ähm, und ein ganz, ganz äh, wichtiger Grund Du kannst ähm, sofort bereits innerhalb deines ersten Monats quasi auch ein Haupteinkommen erzielen. Das geht einfach durch die Kombi aus Direktvertrieb und Network Marketing. Das heißt, du kannst durch den Direktvertrieb ähm, sofort für deine Abschlüsse Provisionen erhalten, die dann quasi im Folgemonat ausbezahlt werden, zumindest ein Teil davon, ja. Und ähm, ja, hast so dann eben die Möglichkeit, aus deiner eigenen Kraft heraus quasi dein Einkommen zu bestimmen. Und auf der anderen Seite kannst du dir natürlich über die Zeit hinweg langfristig ein eigenes Team aufbauen, wo du ebenfalls dann Einkommen draus beziehen kannst. So, das haben wir schon besprochen. Genau, so, lass uns mal zu dem Thema Einkommen ähm, rüberkleiden. So, und damit würde ich gern kurz ähm, dir hier was zeigen. Und zwar haben wir im Prinzip drei grobe ähm, Einkommensmöglichkeiten, zumindest in unserem Partnerunternehmen. Die erste Einkommensmöglichkeit ist, ähm, ja, deine direkten Abschlüsse. Das heißt, du baust dir einen Kundenstamm auf. Und ähm, immer wenn du einen Zähler ähm, vermittelst, beziehungsweise einen, einen Vertrag vermittelst, dann, ähm, ja, bekommst du dafür eine Abschlussprovision. Zusätzlich gibt es dann auch noch Folgeprovisionen, sodass du dir auch langfristig aus deiner eigenen Aktivität heraus, ähm, ja, ich sag mal, ein, ein Folgeeinkommen aufbauen kannst. Der zweit, die zweite Einkommensmöglichkeit ist dann ähm, das Einkommen aus dem Team. Ja, das heißt, du bekommst äh, Differenzprovisionen auf die Abschlüsse deiner äh, Partner und hast dann ähm, ja auch noch Differenzprovisionen eben auf die Folgeprovision also super tolle Geschichte und der dritte Punkt sind dann eben halt weitere Prämien, Leistungsprämien etc. So, und jetzt schauen wir uns einfach mal kurz diese Abschlussprämien äh, an, ja, und jetzt nehmen wir einfach mal an. Ich spreche jetzt mal hier von einem Zeitaufwand 15 bis, sagen wir mal, 25 Stunden äh, pro Monat. So, ähm, kommt daher, ja, ähm, ich kalkuliere immer so mit 30 bis 45 Minuten pro Gespräch, ja, ähm, mal dauert es ein bisschen länger, mal geht es ähm, schneller und deswegen ähm, braucht man dann ungefähr für 20 Zähler bzw. 20... Aufträge eben ungefähr ähm, diesen Zeitaufwand im Monat. Ne? Das geht natürlich auch ähm, schneller, ja, ähm, aber das, wie gesagt, ich will, will jetzt auch hier nichts reichrechnen oder beschönigen. Am Anfang wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen länger brauchen, weil du dich einarbeiten musst und so weiter und so fort. Gut, und jetzt nehmen wir einfach mal an, du würdest auf, der, auf deiner ersten Karrierestufe ähm, ja nur 40 Euro bekommen im Schnitt pro Abschluss. Auch hier möchte ich jetzt das gar nicht rechnen, also wir sind hier wirklich, das sind sehr konservative Zahlen, ja, weil es mir jetzt hier nicht darum geht, ähm, ich, ich weiß, manchmal gibt es dann so Kommentare, ist so viel zu wenig und so weiter, bla bla bla, aber darum geht es nicht, sondern mir geht es einfach darum, eine ne wirklich äh, machbare, für jeden machbare Sache ähm, aufzuzeigen, die durchaus dann realistisch ist, ähm, Natürlich gibt es auch Leute, die verdienen deutlich mehr, ja, also das ist überhaupt kein Thema und auch die Abschlussprovisionen hier, das ist ein Durchschnitt und die sind einfach jetzt sehr, sehr konservativ gerechnet, ja. So, dann wären das 800 Euro, da kommen wir jetzt dann schon mal äh, in den Bereich, wo, ähm, wo es auch, ähm, wo es auch äh, ja, Arbeitsgruppen, wie ich es jetzt mal nennen, gibt, die dafür für ganzen Monat ähm, arbeiten müssen. Bleiben wir bei den 20 Anträgen im Monat und sagen, jetzt hättest du zum Beispiel durchschnittlich eine Provision von 60 Euro. Auch das ist nichts Unrealistisches, ganz im Gegenteil. Dann legen wir hier schon bei 1200 Euro Monatseinkommen. Und wie gesagt, ich spreche jetzt vom gleichen Zeitaufwand. Ne? Und ähm, nehmen wir die gleichen 20 nochmal und gehen auf 120 Euro Euro. Pro Abschluss, dann legen wir hier bei 2400 Euro. So, und jetzt ähm, nehmen wir einfach mal an, de, das wäre so deine durchschnittliche Provision, wenn du anfängst im ersten Monat, dann hast du deine, deine erste Beförderung, dann wären das die durchschnittliche Provision im zweiten Monat und dann eine durchschnittliche Provision im dritten Monat, weil du die nächste Beförderung hast, ja, und da sprechen wir jetzt einfach von Provisionen im Privatbereich. Im Gewerbebereich gibt es da natürlich dann ähm, auch noch ganz, ganz andere Provisionen, weil dort halt in der Regel auch mehr Verbrauch und so weiter ähm, vorzufinden ist und da kannst du dann eben halt einfach auch für dich mal rechnen. Ähm, nehmen wir jetzt auch mal wieder diese 20 Anträge und sagen, okay, nehmen wir mal 100 Euro, dann wären das 2.000 Euro. Nehmen wir auch wieder die 20 Anträge mal 200 Euro Abschlussprovision. Dann liegen wir hier bei 4.000 Euro. Und dann nehmen wir mal 300 Euro, und da legst du dann bei 6.000 Euro. Alles Rechenbeispiele, letzten Endes kommt es natürlich auf deinen Fleiß, auf dein Engagement an, aber einfach, dass du mal ein Gespür ja, für diese Sache bekommst, wenn du jetzt noch nicht in der Branche tätig bist. Wenn du jetzt in der Branche tätig bist, dann wird es wahrscheinlich für dich ja ein alter Hut sein. Genau, also und... Ähm, dann die zweite Möglichkeit, also das hier waren jetzt die die Abschlussprovisionen auf ähm, deine direkten Abschlüsse. So, und im Team gehen wir jetzt einfach mal davon aus, Noch das ist jetzt wirklich super konservativ gerechnet, ähm, nehmen wir einfach mal eine Differenzprovision je Abschluss von 10 bis 30 Euro. Wenn du also 100 bis 200 Abschlüsse im Team hast, dann ist dein Einkommen aus dem Team nur die Differenzprovision, 1.000 bis 6.000 Euro, bei 1.000 bis 2.000 Abschlüsse im Team legst du dann natürlich bei 10.000 bis 60.000 Euro und bei 10.000 bis 20.000 Abschlüssen im Team werden es dann 100 bis 600.000 Euro. Ja? So, und ähm, wo du dann später landen würdest, das liegt dann ganz allein an dir selbst, an deinem Engagement, ähm, wie groß du dein Team aufbaust, etc. pp. Genau. So, auch hier habe ich es nochmal grafisch dargestellt, einfach jetzt hier anhand von, von einem Orgaleiter, der hat jetzt hier 64 Euro Provisionsstufe zum Beispiel und der Vertriebsassistent, der anfängt, hat 40 Euro, der schreibt jetzt 25 Zähler, übrigens egal, ob er das alleine oder mit anderen macht, dann 25 Zähler ist die Differenz, diese 40 zu 64 sind ja 24, also 24 mal ähm, die 25 Zähler 600 Euro, hier ähm, 47 zu 64, ja, das sind ähm, 17 Euro und ähm, hier, egal wie viele Leute daran arbeiten, werden 60 Zähler produziert, 17 mal die 60 Zähler, ähm, ja, 1020 Euro Differenz, dann ähm, hier noch eine Stufe weiter, wo also hier ab hier arbeiten die Leute schon relativ eigenständig, ja. Deshalb dementsprechend Differenz hier nur 10 Euro und hier egal mit wie vielen Leuten diese 90 Zähler zustande kommen, wären dann 900 Euro, also Einkommen aus dem Team 2520, ja. Ist es realistisch? Ja, ähm, kann es jeder Nein, es wird Menschen geben, die können es einfach nicht und es wird Menschen geben, die werden es übertreffen. Ja, so einfach ist, der, ähm, ist das Ganze. Okay, ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich, konnte dir da einen guten Einblick dazu geben, ähm, den Link zu diesen Artikeln hier werde ich dir ähm, in die Kommentarfunktion unten reinschreiben, da einfach mal ähm, reinschauen. Ansonsten hoffe ich, dass das Ganze für dich jetzt hilfreich war, dass ich die Frage, ob sich ähm, das Ganze lohnt, ähm, dass ich die hier beantworten konnte. Ähm, ja, falls du ähm, Anmerkungen hast, ähm, Fragen hast, nutzt da einfach die Kommentarfunktion dazu. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du den Kanal abonnierst. Ja, in diesem Sinne... Ähm, Wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles alles Gute. Weitere Informationen im Übrigen äh, verlinke ich dir ebenfalls unterhalb des Videos, äh, kannst dich einfach eintragen und dir weitere Informationen anfordern lassen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, alles alles Gute und ja, maximalen Erfolg und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video ja wiedersehen. Bis dann, mach's gut, dein Oliver Schirmer, ciao, ciao.